Okay, herzlich willkommen zu dem letzten Vlog hier, Nee, noch nicht letzten Vlog, das ist der zweite Vlog, glaube ich. Ja, wir sind hier am Set von Calling for Sanity, unserem Kurzfilmprojekt. Ich hoffe, ihr hört mich gut, weil der Sound jetzt echt schlimm. schlimm. Hier drehen wir so eine Reception-Szene, wo die Leute quasi durch eine Ruiz... Durch die Tür reinkommen und dann ist hier die Reception, aber das hier ist eigentlich die Universität. Also ja, wir sind im fünften Stock, aber es sieht halt einfach aus wie ein Mental Hospital oder wie ein Hospital. Uh, dann kommt einfach mal mit hoch und dann gucken wir uns mal die Rest an. Let's go! This is Simo, our light guy, and he's really busy working mm. right now. Yeah. Hello. <lacht> no, I got the focus. You got the focus? Okay, good. Also, das ist der Hallway, in dem wir jetzt eine Woche gefilmt haben. Und da hinten links ist das Office. Und hier hatten wir Dormitory Rooms, aber ich glaube, das kann mal gar nicht sein. Na. Also, das ist es quasi. Und hier hatten wir eigentlich kaum Lichtsetup, aber schon so ein bisschen. Hier ähm, ist unser Equipment Room. Und hier ist Rui. Damn our sound guy, we're getting ready for the shoot <laughs> Oh shit, oh shit Stop following me, stop So this is the big light setup here Oh wait Doesn't work Okay, This is the big light setup here We covered the windows with stuff And we put a lamp up there And here will be the office Yes I guess it's like all over the place because it's English and German and whatever. Waiting on sound. Um, okay. Sound. <laughs> so we're setting up lights right now. So yes? Speak, explain to me what is this A? Uh, for the last, I don't know, like eight takes or something. Uh, she will stand here. I've been writing down all the and lyrics of Humble. So this is the second A, the one that follows after. A. This shit is way too crazy. A. Yeah, we went to a trip on uh, to Lapland and it was really cool. Here are some shots. Check it out. Let's go